Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, wieder aus den Niederlanden. Ja, die Maya und ich, wir haben uns heute morgen auf den Weg gemacht, hier wieder nach Reiwig, heißt das hier? Reiwig, okay. Ich werde das nie lernen mit den mit das okay. Das OEU, das habe ich jetzt gelernt, habe ich Maya auch schon erklärt. Okay. Ich muss noch viel üben und wir haben uns hier wieder mit dem Jakob verabredet und machen heute eine Tour bei so mäßigen Wetter, sagen wir mal, also bestimmt noch besser. Ja, ja, es ist so wie es ist, ja. Ne? Ja. Es ist wenn, man, wenn man ein Hobby draußen hat, dann kann es auch mal regnen. es kann auch mal sein, haben die Regenjacken dabei, kann nichts passieren. Wir machen es auf jetzt der Rotte entlang nach Rotterdam. Ja. Der Damm an der Rotte. Ja. Rotterdam. Daher der, kommt der das Plus, ja… Namen Rotterdam gegeben hat. Genau. Die da da geht es heute hin, wir sind ja. schon ganz gespannt. Mai aber noch nie in Südholland hier. Guck mal, ich habe die gar nicht richtig im Bild. So, <lacht> da ist er. Ja. Und jetzt geht's los. Ja. Hier in Reivik. Schön. Raivik. Rebike, Mann. Maja ist heute unterwegs mit ihrem E-Bike mit dem ja. Scout Voyager, was ja manche in den Kommentaren, als wir es vorgestellt haben, auch gerne als China-Schrott bezeichnet haben. Das sind wir mal gespannt. Maja, muss schon wieder lachen. Wie weit wir mit dem China-Schrott hier heute kommen? Aber ich bin ja ganz optimistisch. Jako und ich sind ja Biobike unterwegs. Und Maya muss uns dann den Windschatten machen hier heute. So. Und man hier sieht, guck mal genau hin in der Mitte. Garage fürs Boot hier auch. Das ist ja herrlich. Ist die Leute dann. Ja. Also die Menschen, die dann sozusagen nicht so reich sind, nur so mittelschwer reich. ja, ja. ja, ja. Weil sozialer Wohnungsbau ist es wahrscheinlich auch nicht, wenn man ja. sein so Boot hier draußen parken muss und die dann ein bisschen mehr verdienen, die haben dann ihre Garage unter der Wohnung fürs Boot. Was hältst du davon, Maja? Hättest du auch gern, ne? Ja. Ja. <lacht> Papa soll sich ein Boot kaufen, ne? Der letzten Tour durch Südholland hier mit Jaco haben ja viele kommentiert, dass das so tolle breite Radwege hier. Aber jetzt aber auch gut sehen könnt, ist, dass hier halt auch mit die Straße ist. Also nicht mit der Radweg. Es ist alles in einem. Wenn du so willst, ist es halt eine schmale Straße und kein breiter Radweg. Ich bin schon wieder ganz begeistert, hier heute morgen mit dem Rad in Südholland unterwegs zu sein. Ja, da sieht man, dass wir praktisch Land, land unter sind. Minus 2,30 Meter steht das Wasser. Und, und manchmal steht der Nordsee 2, 3 Meter oben. Ja. Also kann man sich andenken, wie die Tiefe hier ist. Es ist wieder ja herrlich hier heute Morgen, Jakob als Fremdenführer. Der weiß einfach alles über die Gegend. Dippi doppi. So, wir sind jetzt nach Überquerung der Brücke auch in der Provinz Südholland angekommen. Das gerade war nämlich noch Nordholland. Das sieht alt aus, ja, auf jeden Fall. Sehr interessante Baumschule hier. Und diese Spiralen hier. Korkenzieher, sagt man ja auch. Meine Bremse muss auch mal wieder bearbeitet werden. Ich glaube, die Form, die Form könnte man Korkenzieher nennen. <lacht> Bosco. Ist ja wunderbar hier, so ein, so ein Radweg durch das Naturschutzgebiet. Allerdings auch ganz schön windig, Windstärke 4, die uns entgegenbläst hier. Und das mit dem Biobike. bike ein Bisschen was für die Fitness tun hier heute Morgen. Und die Maya, die es gut hier mit ihrem China-Schrott. <lacht> ist eigentlich halt ganz gut mit zufrieden, oder? Ja. Wir werden auch noch mal, sie hat jetzt eben die Kamera drehen. Ich glaube, das sind irgendwas zwischen 600 und 700 Kilometer, die wir jetzt gefahren bis damit. Und bei 1000 machen wir mal ein Review, glaube ich, ne? wie das Ding sich bewährt, was meinst du? Können wir, können wir machen, ne? das schaffen wir dieses Jahr ja noch. Wir fahren ja heute auch schon irgendwie was mit, zwischen 80 und 100, wenn das werden, mit Rotterdam. Falls wir das schaffen hier, bei der Windstärke 4, ich bin schon so Jetzt kommen wir ein bisschen Richtung Stadt hier. Richtung Windschutz in OESU, Murkapelle. Murkapelle. Ja, ja ich habe ja, was gelernt. Ja, ja. ja. Die Ein bisschen was. Murkapelle. Würde man sagen, ja, genau. Guck mal, mal, echt sind Windmühlen gar nicht so groß. Das ist nur im Fernsehen so groß, eine Windmühle. In echt sind die so. <lacht> Wie am Anfang vom Video schon erwähnt, hat die Stadt Rotterdam den Namen ja von dem Fluss de Rotte. Und da wurde halt ein Damm gebaut und darum Rotterdam. Und wir nähern uns jetzt halt diesem Fluss und den fahren wir dann entlang nach Rotterdam. Wobei man sagen muss, dass das ja alles äh, mittlerweile, Herr Jakob nennt das, das Wasser wird beherrscht. Das heißt, ähm, der ist gar nicht mehr so groß, der Fluss. Das ist ja alles abgestaut und wird genau so gespeist, wie man es heutzutage haben will. Das Quietschen im Hintergrund manchmal ist übrigens nicht meine Hüfte, so weit ist es noch nicht, jetzt ist wirklich das Fahrrad. Ich fahre zu wenig Biobike, ich muss mich mal wieder um das gute Ding kümmern, gerade wo Ersatzteile auch gar nicht zu bekommen sind. So, erster Gang, einmal über die Rotte. Und dann jetzt irgendwie auf die andere Seite von der A12 kommen. Ich freue mich schon so ein bisschen auf den Rückweg, nicht, weil ich keine Lust mehr habe, sondern auf den Rückenwind. Ich finde es immer wieder beeindruckend, auch wenn jetzt im Hintergrund die Autobahn zu hören hat Das doch was Beruhigendes mit den Mühlen hier. Und was sagst du so zum Radfahren in den Niederlanden, in Südholland? Windstärke 4 gegen den Wind. Wir sind gar nicht so unfit. Eine Kleinbootsschleuse hier. Und da wird das Wasser halt in den Ups. Kanal hier gepumpt, damit es dann irgendwann in die Nordsee hochgepumpt werden kann. Ja, das Wasser ist jetzt runtergelassen, das Pegel muss nicht zu niedrig. Das ist gefährlich, wenn das Pegel zu niedrig wird, das ist auch schlecht für das Land. Aber man zu viel abpumpt? Das muss genau das richtige Pegel haben und wenn das Wasser verdammt, gibt nicht viel Regen, dann lasst man Wasser rein. Ach so, das ist Wasser rein. Ah ja, okay. Wenn man zu viel rausmacht, dann gibt der Boden wahrscheinlich nach, ne, ja. die Bodenfestigkeit. Das wieder senken. Ja, yes, das will man ja auch nicht, ja. Wissenschaft für sich. Ja, ich Was so, äh, Liebe Leute, vor uns die erste Gastronomie, die heute hier ins Bild kommt. Für sowas bin ich eigentlich immer empfänglich, ne. Ist gut, dass der Jakob dabei ist. Jetzt will ich ja schon gleich wieder schwach werden hier. Der Jakob erzählt gerade, es kommt was, was wir in Holland überhaupt nicht erwarten würden. Und das stimmt. Es kommt nämlich ein Berg. Und da bin ich jetzt ehrlich ganz gespannt. Das gewusst hätte, hätte ich auch als E-Bike mitgenommen. Jetzt mal auf den Berg fahren. Jetzt geht hier richtig hoch. Und so steil. Das holländische Hochgebirge hier. Wer hätte das gedacht? Ein Bisschen, ja. Vier 4% Steigung, das geht noch. Da bin ich ehrlich, ehrlich überrascht. Zum einen, da haben die jungen Leute mit den Baumstämmen vor uns. <lacht> Nein, aber es geht hier richtig hoch. Und der Jakob sagt, oben ist eine schöne Aussicht. Kann man sich ja vorstellen, wenn sonst alles flach ist. Jo, aber erstmal müssen wir da vorne an dem, an dem Wikingerstamm vorbei. Ich glaube, die Leute machen aber oft ersten so Blick einen friedfertigen Eindruck auf uns. Ich glaube, die wollen uns nicht mit dem Baumstamm beschmeißen. Hab ich natürlich noch nie geglaubt. Ist ja klar. Da sieht man die ganzen Gewächshäuser, wo ne? die Wasserbomben ja, die herkommen, Zomaten, die, Wasserbomben die, da, ja. die wasser an <lacht> ja, okay. Habt ihr kein schlechtes Gewissen, dass ihr uns sowas verkauft? Ja, ja, Ge <lacht> Geologische, äh, Geologische Waffe Waffen, ja. gegen Deutschland. Mit Wasserbomben, sehr gut. Da gibt es auch einen Strand mit Bomben und ja, Party Beach. <lacht> Party Beach, ja okay. Ja, ja. Wir finden noch hier auf dem Schild hier raus, wie hoch der Berg hier ist. Aber müssen wir wo googeln. Ich blend euch das mal ein hier, dass ja. ihr dann wisst, was wir gerade geleistet haben hier. Ne? Ja, ja. ja, Maya nicht, die hat ja hier auf 5 geschaltet wahrscheinlich. Und sagt immer, sie hat einen Motor ausgehabt. Ne? So, wieder zurück zur, zur Rotte auf den Deich. Und der Ort hier heißt anscheinend auch Rotte. Ja. Gemeinde Lansingerland. Also langweilig ist es hier an der Strecke auf jeden Fall nie. Es wird immer was zu sehen, so wie jetzt die Ruderer hier, die Gegend ja sowieso. Tippi-toppi. Ja Leute, ich dachte erst, der Jakob will mich veräppeln hier und mir im Bären aufbinden, dass es hier eine Skipiste an dem Berg auch noch gibt. Aber das stimmt wirklich, wenn ihr mal guckt. Das ist aber jetzt nicht mit Kunstschnee oder irgendwas, sondern wirklich eine reine Kunststoffpiste, da oben haben wir ja gerade. Die haben sich hier echt ihre Sehnsucht nach den Bergen erfüllt, die Niederländer, und haben sich eine Skipiste gebaut. Klasse. Was sagst du dazu, Maja? Die bauen sich immer eben Hügel mit mit einer Skipiste, ne? <lacht> ja, ist cool, auf jeden Fall. Ja, so sieht das aus. Ja, also diese Skianlage ist nur im Sommer geöffnet, im Sommer. Lernt man dann das Skifahren, hat mir der Jakob erklärt. Und im Winter fährt man dann ins Sauerland und kann das Erlernte dann dort ausprobieren. Gar nicht mal so schlecht, die Idee, finde ich. Wintersport im Sommer zu üben, hat man den ganzen Winter was davon. Die Linse putzen hier. Ich habe wieder mein Froschkostüm angezogen. Wir haben uns jetzt ein bisschen hier ähm, Wetterfester eingepackt, dass wir innen drin zumindest, halbwegs trocken, hier nach Rotterdam kommen. Das ist interessant, wie viele junge Leute hier Boot fahren, als Hobby so, ne? ja. wenn man so auf dem Wasser guckt. guckt wenn man die Möglichkeit hat, das ist das dann der, der Sport hier wahrscheinlich. Ne? Hier dann die Wassersportschule. Also muss man sich so ein Büchlein auch nicht kaufen, das kriegt man natürlich vom Verein. Ich habe auch Ideen. Guck mal ein Ideen. Aber die sieht auch ganz neu aus. Die Mühle sieht auch ganz neu aus, noch ganz hell. Ja, neu das, äh, Neues Rät dran. Hat, hat man, ja. äh, erneuert. Ja. Ja. Aber auch hier ist total interessant, einfach nur zum Gucken hier. Bahnhof Rotterdam. Das heißt das hey, liebe Leute, ich lässt ja gerne über meine, meine Wahlheimat, über die ehemalige deutsche Fahrradhauptstadt Münster. Da gibt es ja auch ganz was Tolles für Fahrradfahrer, nämlich eine Fahrradtiefgarage am Bahnhof und die gibt es hier in Rotterdam auch. Nur halt ein bisschen Größer, glaube ich. Da werden auch die freien Plätze angezeigt und mit Rolltreppe runter, Münster muss ich immer selber runter und rauf fahren. Ja, das, das ist schon, ähm, da sieht man schon, dass das Fahrrad als Verkehrsmittel hier doch deutlich mehr im Vordergrund steht als bei uns. Die Straßenbahn ist ja auch klasse, guck mal da. Ist ja auch hochmodern hier die Straßenbahn. <lacht> klasse. Pauluskirche da, auch sehr interessanter Baustil für eine Kirche. Da wäre jetzt erstmal gar nicht drauf gekommen, dass es sich da nicht um ein um, um, um Geschäft handelt, sondern um eine Kirche. Die Innenstadt Rotterdam wurde 1940 durch Deutschland ja ausgebombt. Das ist noch so eine Häuserreihe, die damals stehen geblieben ist und hier auch. Sonst ist die Innenstadt damals neu aufgebaut worden nach dem Krieg. Da hat man sich entschlossen, das auch nicht historisch zu machen, sondern modern. ist auch spannend, so alte Gebäude, neue Gebäude. Sehr kostenlos, ja. Das ist ein Besuch von Picasso hier. Ah ja. Das ist Tag des offenen Monuments in den Niederlanden. Das heißt ähm, Gebäude sind auch offen, die sonst gar nicht offen sind. Aber wir haben bis jetzt noch keins gefunden, wo man rein kann. Sieht auch sehr interessant aus. Maja, guck mal hier links, siehst du das? Die Blumenvase. <lacht> Boah. War jetzt auch nicht nett von mir hier. ne? Aber große Blumenvase, ja. Das hat viel, viel äh, neue Kunst, das wird äh, ganz renoviert, von ja. innen und außen wird das ganz renoviert und man hat gesagt, wir müssen die Kunst herausholen und da hat sie hier ein ah. Depot gebaut und das in das Depot äh, hat man alle Kunst so äh, äh, gelagert, dass man das alles anschauen kann als Bezug. Man kann, äh, äh, über okay. vier Monate, wenn das hier fertig ist mit dem äh, Umbau hier, dann kann man rein in die und da, da drinnen kann man alle Kunst anschauen. Nicht, das könnte man da nicht, denn das war gelagert. Ja, das war, dass man hier so okay, moderne Kunst war da, da gelagert. Dass das, ja, dass man das auch anschauen kann. Hm. Und äh, ja, das ist von Spiegelglas. Ja, war schon, schon interessant. Das ist auch so eine große Blumenwase. Also ein großes Gefäß, in dem die Kunst drinne ist, sozusagen. So als. Ja. Ja. Ja. Ja. Kommen wir wieder. Ja. Also wenn das fertig ist, noch, ja nach dem Winter dann ja, ja. Ne? im nächsten Jahr ist das dann fertig. Und dann kann man oben auf der Dachterrasse in dem ähm, Kunstgefäß, sage ich jetzt mal ein bisschen netter, nicht Blumenvase, ähm, Kaffee trinken. Schön Bötter. Kommen wir wieder, ne? Ja, komm ja. wir ne? Ja. Ja. uns. Seht ihr den höchsten Wohnturm der Niederlande? Wie hoch ist der? 210 Meter hoch, ja ist schon. Ist schon ordentlich. Und Kontrast dann hier rechts. Was mir ja viel lieber gefällt hier diese, die alte Bewohnung. Gibt's mal so ein ganz uneinheitliches Stadtbild, weil man hier so durchradelt, hat das schon was jetzt überall mal zu gucken. Wir fahren jetzt an die Maas und dann machen wir ein bisschen Mittagspause. Jetzt 43 Kilometer, gut drei Stunden unterwegs. Schönes Tempo vorgelegt hier bei dem Gegenwind und bevor es gleich einen Rückenwind gibt, erstmal wieder ein bisschen stärken. Auch schon ein bisschen Hunger. Und ich denke die ja auch. Und der Jakob weiß ich auch nicht. Der, der, der schiebt ja auch so schnell sein Fahrrad. und Er ist definitiv einfach trainierter als wir. Ach so, der Fährhafen und in dem Haus, das war der, der Wartepunkt für die Fähren, weil es wo ja keine Brücken gab, da ne? musste man von hier aus darüber fahren. Das ist ja wohl der so historische Hafen, ne? toll, hier alle Segelbooten. Kann man dann so eine Bootstour mieten hier oder buchen? Äh. Hafenbarone haben hier gewohnt. Ah, ja, ja, okay. Ja. Ja, kann man sich vorstellen, ne? dass sie die Hafenbarone gewohnt haben. Aber viel Geld brauchst du heute hier auch noch wahrscheinlich. Fährhafen von der anderen Seite. Wenn man eine richtig gute Aussicht über Rotterdam haben will, dann ja. fährt man da hoch. Wahrscheinlich auch nicht so billig, denke ich mal, ja. den Euromast. Ja. Das wird ja noch gehen. Da ja. ne? kommt, kommt auch gerade die Gondel wieder runter, dass man eine tolle Aussicht bekommt über das verregnete Rotterdam. ja. <lacht> das ist ja. Und der Park hier heißt Het Park. Ed Park. Ja, der Park. Park. Ah ja. Die Uniklinik Rotterdam hier. Ja, Erasmus ja, NC, ja. Medical Center. Ist das Amphibienfahrzeug? Ist das Wasserbus? Guck mal hier, Amphibienfahrzeug, guckt euch das an. Das auch oh, spannend. Partymeile. Mai, jetzt geht's auf die Partymeile. Ja. Aber jetzt ist kein Wetter dafür. Ist kein Partywetter, schade. Wer weiß. Wie im Regen. Man fahrt, fahrt immer hier. Wie Regen, wie Schnee. So, nur Wasser. Wir kommen wir jetzt hier zur Markthalle. Und links dann auf dem Marktplatz, hier an der Markthalle. Und Samstag ist natürlich auch Markttag. Duisburg bin ich auch schon mal durch so eine Rinne, man musste sich mal durch so eine Rinne das Fahrrad schieben, aber hier passt das wenigstens. Ich war ja 2019 schon mal auf meiner Radtour durch die Niederlande hier an der Markthalle und damals habe ich mich ja nicht so weit reingetraut, weil ich Angst, dass mein Fahrrad mir geklaut wird, habe ich nur vor der Tür stehen gehabt, aber der Jakob passt jetzt auf. Von daher haben wir gar kein Problem, dass wir das Ganze hier machen das sind halt Wohnungen, hinter den Fenstern wohnen halt Leute. Ach, ich hätte gedacht, da es das nicht aber... Die Maya hat was ganz Tolles gefunden, was sie immer schon mal äh, machen wollte, ne? nämlich auf ein Maya-Karussell zu fahren. Die Maya und die Maya, aber sieht eher aus wie der Willi, ne? Ich glaube, das Kind möchte fahren Maya. Ja wirklich sehr interessant jetzt in der Markthalle. Wir wollen uns auch lecker was ähm, zu essen kaufen bei, wie heißen die, Dunkin Donuts oder so, ne? Danken -Donuts. Donuts. Und dann haben wir auch alles schön ausgewählt am Terminal, und dann ist, ähm, äh, zahlungsweise durfte man anwählen, war nur Karte auszuwählen und die habe ich in der Jeanshose noch, wir waren im Baumarkt gestern. Aber das ist eine andere Geschichte, also ich habe nur Cash dabei und Cash will hier nicht wieder haben. Pech gehabt. Gibt es nur ähm, asiatischen Viersicht-Tee aus dem Asiashop, Shop. Hauptsache Zucker. Aber architektonisch auf jeden Fall hier sehr reizvoll. Markthalle. Innenstadt hier. Und, und Jakob ist auch noch da. Putzt <lacht> seine Brille. So, pfiffigerweise habe ich die Kamera also in der rechten Jackentasche gehabt, in meiner Regenjacke. Und wer meine Videos regelmäßig guckt, der weiß, ich habe die Regenjacke neulich neu imprägniert. Bibliothek, ja genau. Ah, die Bibliothek von Rotterdam, ja. Jedenfalls äh, überall da, wo Reflexstreifen auf der Jacke sind, ist das imprägniert Zeug nicht angenommen worden. Und das krümelt jetzt praktisch von innen aus den Taschen, weil ich das in der Waschmaschine gemacht habe. Überall hin. Und wir schon Glitzerhände und wenn ihr Glitzer im Bild seht, das kommt davon. Ach die Kubikhäuser, ja. Das ist auch sehr interessante Architektur. Aber kann man kein Bild aufhängen, oder? Nein, ja, nein. Maya, wenn du da wohnst, wie, ja, wie stellst du da die Möbel? Alle ein schräg, Alles schräg, ganz toll. Ja. So, das war jetzt die. Sightseeing Tour hier in Rotterdam. Und jetzt geht es auf direkter Linie zurück Richtung Gouda. 17 Kilometer, ja, guck mal. Wir haben jetzt knapp 50 Kilometer sind wir jetzt gefahren. 17 Kilometer sind es bis Gouda. Müssen wir mal eben gucken, komm mal her, Maja, bitte. Müssen wir noch mal gucken hier, was der sogenannte China-Schrott. Meine Abonnenten sind bestimmt hier interessiert, meine Zuschauer. Der China-Schrott hat noch zwei Balken, also der Akku ist halb voll nach 50 Kilometern. Scheint doch was zu taugen, ne? doch in den Begriff jetzt verliebt. Hat mir ein, einer in seinen Kommentaren halt so in den Mund gelegt. Ja, 17 Kilometer, das ist ja gar nicht so weit von dir, von zu Hause, dann dann hier mal eben hinzufahren, ne? ja. so, so einen Ausdruck ja, zu machen. Ja. Ja, genau, wollte ich sagen. Aber auch die anderen Großstädte, ihr der wohnt, der, der wohnt ja schon sehr zentral. Ne? Ja, das ist das Schöne. Das ja, Reweil, ne? auf jeden Fall. Beneinswert. Fahrradtheorie äh, ist sehr zentral. Kann man alle Richtungen aus? Ja. Auch oh, wieder spannend, das Häuschen. Ja, telefonieren und Roller fahren und hupen und überholen, das ist schwierig. Ja, junge Leute. So sind's. So haben wir natürlich nie. Ich habe nie mit dem Handy telefoniert, als ich jung war. Es gab ja noch keins. <lacht> Ach so viele Autos. Ein wirklich schöner Oldtimerbus hier. Ja, Europa Express. Cool. Sagte ich gerade, die Kühe stehen da vorne auf einer Insel. Ne, aber sie kommen da auch wieder weg. Bisschen, bisschen, ähm, ja. Aber immer wieder so kleine Anwesen hier. Das hätte uns, glaube ich, auch gefallen, Maja. Ne? Aber da bräuchten wir, glaube ich... Also ich bräuchte erstmal einen anderen Job, glaube ich. Du müsstest was erfinden oder Lotto gewinnen. Als Angestellter im Krankenhaus wird halt wohl nichts. Aber eine schöne Mühle steht da oben. Ja, auf, Deich. Ja. auf dem Eisel da, ich von Hollands Hollandse Eisel. Ja, hier kriegen wir kriegen was zu sehen ja heute. Kriegen wir richtig was geboten. Hier hat der Jakob gut vorbereitet mit dem Bus zu bestellen, das Amphibienfahrzeug <lacht> vorhin die alte Straßenbahn Rotterdam. Das hat er sich echt Mühe gegeben. Und jetzt sind wir hier. Hier ist die Mühle. Ja, ach ja, die haben wir gerade gesehen, ja. Und dann fahren wir nach Mordrecht. Mordrecht, ja. Und dann können wir hier hinter. Entlang hier so. Fahren. Was heißt Mord auf, auf Deutschland? Ja, Mord wird Mord, ja auch Mord, Mord. Ja, Mordrecht. Aber okay. ja, wie sagen? Aber Recht, es ist das Moor, das ist, heißt, Moor ist ja, eine Moore, eine Sumpfe. Also Moor, alles klar, ja. Recht ist trocken Ah, ja, okay. Aber man kann, kann auch lesen, le le le le le le Mordrecht. Ja, genau, Mordrecht. dachte ich gerade. Das ja, Recht zu haben, ja, jemanden ja. zu töten. Ja, ja. Mordrecht, nein, das Moor ist gemeint. <lacht> ja. Also jedem nur empfehlen und ich habe das im, nach der letzten Tour mit Jaco ja schon mal gesagt. Der Jaco ist gerne bereit, der Lust hat mit ihm eine Tour zu fahren in den Niederland, hier in, im richtigen Holland, in Südholland. einfach melden. Ich schreibe die E-Mail-Adresse von Jaco wieder unter das Video und dann macht ihr euch hier den Fremdenführer. Hier ist halt so ein großes Pumpwerk, was die Polder hier trocken hält, weil das hier am tiefsten Punkt hatte äh, linksseitig von uns hier ist minus 6,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Hier hat so also eine riesen Pumpanlage. Ja, tippitoppi idyllisch hier. Ja. Es <lacht> hat wahrscheinlich auch schon bessere Tage gesehen, das Boot. Das trockengelegte Moor. Nicht das Recht zu töten. Nein, Nein habe ich, <lacht> hab ich jetzt auch gelernt. Nicht Mordrecht, sondern Mordrecht. Und Recht ist traumgelicht. Der feine Unterschied ja. in der Sprache dann, ja. Da gibt es auch Fahrradstraßen, Pizzerrat, Autos zu Gast. Dann das Marktgebäude oder ja. Stadthaus. Stadthaus, genau. Ja. Die Marktwaage von 1668 und da hinten die Kirche. Das längste Kirchenschiff der Niederlande. Wir steigen um von Radtouren auf Bootstouren. Das ist entspannter. Das muss man selber besiegen die Brücke, wenn man hier im Boot durch will. Mal eine Aussteige die Brücke hoch machen. Ja, dann wir runter machen. Er macht jetzt die Brücke. Ja. Muss er wieder hinterher, ne? das Boot. <lacht> cool, ne? Ja, die bedeutet 80 Kilometer sind wir jetzt geradelt. Jetzt sind es gerade genau 80 Kilometer sind es jetzt, Maja. Was sagst du dazu? Was sagt denn dein, dein Fahrrad, was sagt denn der Akku? Hat noch einen Balken, ne? Zwei. Zwei Balken hat er noch. Dann kommen wir ja auch wahrscheinlich 100 Kilometer damit, oder? Solange ich Biobike fahre und dann wir praktisch nicht in so einem hohen Unterstützungsgrad fahren, ne? Oder du? Geht's denn noch? Ja. Gut. Ja klar, bin fit wie ein Turnschuh. Warte, ich eben die Kamera aus, dann sage ich dir die Wahrheit. Und am anderen Ufer das rechte Gebäude, nicht das weiße da vorne, das ist der Biergarten. Ja, und ich darf mit dem Jago heute auch ein Bierchen hier trinken, denn die Maya fährt zurück. Ist doch schön, wenn die Kinder so alt sind, dass sie Auto fahren dürfen, Führerschein haben. Da freut der Papa sich. The God, God, God, God, God, gonna cry when God, God, gone, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, your God, gonna God, God, God, gonna cry when Ja, liebe Leute, das war es schon wieder jetzt hier. Gut 80 Kilometer hat der Jakob uns hier heute durch Südholland geführt, ja. Rotterdam, der Rotte entlang. Ja. Und äh, wir hatten Glück mit dem Wetter, das war gar nicht so gut gemeldet über die Woche bis heute. Wir wussten gar nicht, ob die Tour überhaupt stattfinden kann. Mhm. Äh, ein bisschen Regen, auch ein bisschen ja. heftiger Regen in Rotterdam, da konnten wir uns ja unterstellen. Die Markthalle. Markthalle angesehen. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Eindrücke gesammelt. Ich glaube, Maja, die das erste Mal hier war, ja. war schon was Besonderes, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja, sure. Kommst du mal wieder mit mit Papa hier? Machen wir noch mal eine Tour hier? Ja, ne? ja. Auf, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir freuen uns, wenn es euch auch gefallen hat, uns zu begleiten hier heute auf der Tour. Wenn ja, lasst uns ruhig einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und ähm, wer will, darf sich aber Jakob melden. Ja. Was, haben sich nach der letzten Tour welche noch, gemeldet? Nicht, noch nicht, gibt es auch gar nicht. Ja. Also wer Lust nein, hat, ne? seid nicht ja. zurückhaltend. Ja. Die Strecke stelle ich ein Komoot, könnt ihr euch angucken. Ja. Und äh, ja. der Jakob freut sich, wenn er Deutsch sprechen darf. Ja. Und eine Tour Deutsch lernen kann. Deutsch lernen kann. Ja, ja. Und wir auch ein bisschen niederländisch. Ne? Ich habe ja ein bisschen wieder für, reinkam, bisschen, das ist auch schön. bisschen <lacht> genau, bisschen ja. mehr gelernt. habe ich jetzt ja. ja auch wieder. Ich weiß, das Mordrecht jetzt nicht das Recht ist zu morden, sondern ja. trockengelegtes Moor. Das ging's, ja. Wieder ein bisschen mehr ja. niederländisch gelernt. Ja. <lacht> und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ja. Die, Die Maya, okay. der Jakob ja. und das wo Tschüss. I'm gonna cry. you want to leave this place where we grew up this old town just leave it all behind the river's gonna cry when you're gone